Guten Tag. Mein Name ist Thomas Lemmergamp. Ich leite die Geschäftsstelle Bergisch Smart Mobility Künstliche Intelligenz als Enabler der Mobilität von morgen. In diesem Projekt arbeiten wir daran, die Technologie, die in einem autonomen fahrenden Fahrzeug in der Zukunft äh, genutzt werden wird, ja, handhabbarer zu machen. So ein Google Auto, das haben viele von Ihnen sicherlich gesehen. Das funktioniert wunderbar. Da gibt es aber ganz, ganz viele technologische Fragestellungen, die es noch zu beantworten gibt. Daran arbeiten wir mit unserem Partner Aptiv. Ähm, das schon zeigt, dass dieses Projekt irgendwie auch eine sehr starke Wirtschaftsförderungskomponente hat. So ein Auto allein ist schön und gut, das muss irgendwo genutzt werden. Und ein wunderbarer Nutzungsfall, das ist der öffentliche Personennahverkehr. Deswegen werden wir mit den Wuppertaler Stadtwerken gemeinsam einen On-Demand-Verkehr hier in Wuppertal ausprobieren, um zu verstehen, wie in der Zukunft so eine digitale Mobilität aussehen kann, losgelöst von Haltestellen mit einem autonom fahrenden Fahrzeug, durch die, durch die Stadt zu fahren. Da werden wir wichtige Erkenntnisse sammeln, welche Erwartungen Kundinnen und Kunden an ein solches Produkt haben. Der dritte Punkt ist, so ein autonom fahrendes Fahrzeug, das wird in der Zukunft nicht alleine durch die Straßen fahren können. Das braucht Kontakt mit Ampeln, mit hochauflösenden digitalen Karten, um zu verstehen, wo sind Staus, wo sind Unfälle, wo komme ich am schnellsten durch die, ähm, durch die Stadt. Das ist etwas, woran wir mit den drei Städten Wuppertal, Remscheid und Solingen arbeiten. Und wenn wir jetzt alles drei zusammenführen, wir arbeiten an der Technologie, die in einem autonom fahrenden Fahrzeug in der Zukunft zur Anwendung kommt, einem Angebot im öffentlichen Nahverkehr, das vielleicht in Zukunft mal mit einem solchen autonom fahrenden Fahrzeug unterwegs ist und der Verbindung mit der Stadtinfrastruktur, mit der Verkehrsinfrastruktur. Da lernen wir ganz, ganz viele Sachen, viele Detailfragen, irgendwie, von denen auch andere Kommunen. Nordrhein-Westfalen wunderbar profitieren kann.